Herzlich willkommen! Heute gebe ich eine Einführung in die Bedienungshilfen von iOS. Im Beispiel werden die Bedienungshilfen von iOS 13 gezeigt. Je nach Version und Gerät können sich die Bedienungshilfen oder bestimmte Anwendungsszenarien etwas unterscheiden. Die Bedienungshilfen enthalten Hilfsfunktionen, welche Seh- und Hörvermögen sowie Motorik, Lernen, Lesen und Schreiben unterstützen und so die Bedienung für verschiedene Personen erleichtern können. Die Bedienungshilfen finden Sie am iPad in den Einstellungen im Bereich Bedienungshilfen. Bei Geräten mit Versionen vor iOS 13 finden Sie die Bedienungshilfen als Unterkategorie der Kategorie Allgemein. Bei der Einrichtung eines neuen Gerätes können der Screenreader VoiceOver sowie die Zoom-Funktion über einen Kurzbefehl mit der Home- bzw. Standby-Taste aktiviert werden. So können blinde oder sehbehinderte Personen das Gerät selbstständig einrichten. Die Bedienungshilfen am iPad unterteilen sich in die Kategorien Sehen, Physisch und Motorisch, Hören sowie Allgemein. Die Vorstellung aller vorhandenen Möglichkeiten im Rahmen der Bedienungshilfen würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen möchte ich mich auf die Möglichkeiten konzentrieren, welche im Rahmen medienpädagogischer Arbeit einfach und sinnvoll umsetzbar sind. Unser Tipp, schnappen Sie sich selbst ein iPad und probieren Sie alle im Video vorgestellten Funktionen selbst aus. Die Bedienungshilfen im Bereich Sehen richten sich an Personen mit eingeschränktem oder gänzlich fehlendem visuellen Wahrnehmungsvermögen. Der Screenreader VoiceOver ermöglicht es blinden Personen, das Gerät mit Hilfe alternativer Gesten zu steuern. Dabei werden Informationen der grafischen Benutzeroberfläche in Form von Sprache oder als Punktschrift auf einer Breilzeile vermittelt. Es finden sich dort weiterhin Möglichkeiten, um Anzeige und Textgröße zu konfigurieren. So kann Text zum Beispiel größer und fetter gestaltet werden. Ebenso können Kontrast- und Farbeinstellungen individuell angepasst werden. Etwas genauer eingehen möchte ich auf die Zoom-Funktion. Diese richtet sich an Personen mit noch vorhandenem Sehvermögen und ermöglicht es, einen Teil des Bildschirms oder den gesamten Bildschirminhalt zu vergrößern. Ist die Zoom-Funktion einmal aktiviert, kann diese auch in allen weiteren Apps über ein doppeltes Tippen mit drei Fingern an- und wieder ausgeschaltet werden. In den Einstellungen lässt sich der Zoom-Bereich festlegen. So kann zum Beispiel auch auf vollbild umgestellt werden. Entsprechende Einstellungen lassen sich ebenso mit einem Tippen auf den Rand des Zoom-Fensters vornehmen. Hier kann zum Beispiel die Vergrößerung erhöht oder ein Controller ein- und ausgeblendet werden, mit dem sich das Zoom-Fenster auf dem Bildschirm verschieben lässt. Außerdem gibt es einen Farbfilter, der es beispielsweise ermöglicht, Farben zu invertieren oder den Bildschirm auf Graustufen umzustellen. Ein weiteres sehr nützliches Tool ist die Lupenfunktion. Ist die Lupe einmal aktiviert, lässt sie sich über einen Dreifachklick der Standby- oder Home-Taste einschalten und verwandelt dann die Kamera des iPads in ein Vergrößerungsglas. Die Bildschirmlupe bietet Personen mit eingeschränktem Sehvermögen die Möglichkeit, analoge Dokumente abzufotografieren und zu vergrößern. Gegebenenfalls können verschiedene Einstellungen hinsichtlich der Farbwerte und der dazugehörigen Kontraste vorgenommen werden. Aus medienpädagogischer Sicht eignet sich die Bildschirmlupe aber ebenso für Mikroskopie-Experimente gemeinsam mit Kindern, zum Beispiel im Sachunterricht oder auf Ausflügen in die Natur. Untergesprochene Inhalte finden Sie die Sprachausgabe von iOS. Die Sprachausgabe liest Texte und Texteingaben vor. Der gesprochene Inhalt kann dabei optisch hervorgehoben werden. Das ist hilfreich für Personen mit einer Sehbehinderung oder Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. Um die Sprachausgabe zu verwenden, muss auch diese zunächst in den Einstellungen aktiviert werden. Wird nun eine beliebige Textpassage markiert, kann diese über ein Tippen auf Sprechen vorgelesen werden. Medienworkshops, wie kommuniziere ich im Netz? Wie lange zocke ich am Handy? Was passiert mit meinen persönlichen Daten? Was kann man gegen Kibermobbing tun? Alternativ kann auch der gesamte Bildschirminhalt vorgelesen werden. Wischen Sie dafür mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten. MIX-Barrierefrei kommunizieren aus sehr skulische Angebote TJFBGG GmbH. Aktiv Medienlabor, inklusiv und flexibel. Das inklusive Medienlabor ist ein flexibel G Neben den Bedienungshilfen im Bereich Sehen gibt es ebenso Bedienungshilfen, die sich an Personen mit physischen und motorischen Einschränkungen richten. Hier können beispielsweise eine Schaltersteuerung konfiguriert, personalisierte Gesten erstellt oder eine Steuerung des Geräts mittels Sprachbefehlen aktiviert werden. Mögliche Anpassungen für eine personalisierte Touchsteuerung finden Sie im Bereich Tippen. Haben Personen Schwierigkeiten mit der Bedienung der Touch-Oberfläche, können hier Touch-Anpassungen vorgenommen werden, um eine entsprechende Bedienung zu erleichtern. So kann beispielsweise die Haltedauer, nach welcher eine Berührung mit dem Display erkannt wird, individuell angepasst werden. Ebenso können Wiederholungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ignoriert werden, um Mehrfachantippungen zu vermeiden. Um die vorgenommenen Touch-Anpassungen zu übernehmen, müssen diese mit dem oberen Schalter aktiviert werden. Ist einer Person die Bedienung des Geräts mit der Touch-Oberfläche gar nicht möglich, kann unter iOS eine Sprachsteuerung eingesetzt werden. Leider ist die Sprachsteuerung am iPad bisher nur in Englisch verfügbar. Im deutschsprachigen Raum kann aktuell alternativ auf Siri zurückgegriffen werden. Hier sind die verfügbaren Befehle allerdings deutlich eingeschränkt. Die Sprachsteuerung kann im Gegensatz zu Siri offline genutzt werden und ermöglicht eine Navigation innerhalb des kompletten Betriebssystems mit Hilfe von Sprachbefehlen. Entsprechende Befehle müssen durch BenutzerInnen zunächst erlernt werden. Es können allerdings eigene Befehle konfiguriert und personalisierte Vokabeln eingepflegt werden. Unter Überlagern können Objektmarker als Befehlshilfe aktiviert werden. Dies erleichtert gerade am Anfang die Bedienung mittels der Sprachsteuerung. Ein beispielhaftes Anwendungsszenario könnte folgendermaßen aussehen. 4 7 Hello, New Line. This is my first note with voice control, period voice. 58. 11. Im Bereich Hören können Anpassungen für gehörlose Personen oder Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen vorgenommen werden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Hörhilfen oder Cochlea-Implantate mit dem Gerät zu verbinden. Weiterhin können zusätzliche audiovisuelle Hinweise oder das automatische Abspielen von verfügbaren Untertiteln aktiviert werden. Weitere nützliche Tools in den Bedienungshilfen sind der geführte Zugriff und die Funktion Kurzbefehl. Mit dem geführten Zugriff kann die iPad-Nutzung temporär auf eine App beschränkt werden. Zusätzlich können bestimmte Bildschirmbereiche für diese Zeit deaktiviert werden. Das ist sinnvoll, zum Beispiel bei der Verwendung einer App als Kommunikationshilfe oder wenn Kinder sich im Rahmen pädagogischer Angebote mit nur einer App beschäftigen sollen. Ist der geführte Zugriff einmal aktiviert, kann dieser über den Kurzbefehl, also das dreifache Klicken der Standby- oder Home-Taste, in einer beliebigen App gestartet werden. Der Kurzbefehl ermöglicht das Starten einzelner Bedienungshilfen über einen Shortcut, das dreifache Klicken der Home- oder Standby-Taste. In den Einstellungen kann festgelegt werden, welche Bedienungshilfen über den Kurzbefehl gestartet werden können. VoiceOver 1. 15 Uhr 15.05 Querformat, Karten. Notizen.